Liebe Freundinnen und Freunde, das Thema Kita geht gerade in allen Zeitungen hoch und runter und es sind keine guten Nachrichten, die wir da zu lesen bekommen. kita Erzieher-, Erzieherinnenmangel, Eltern müssen klagen, damit ihnen der Rechtsanspruch auf einen kita gewährt wird. Völlig überraschend hat das Gericht bestätigt, dass dieser Rechtsanspruch gilt, obwohl Erzieherinnenmangel herrscht. Meine Güte, das war ungefähr so absehbar wie die Tatsache, dass wir hier auf eine Krise zusteuern. Drei bis 5.000 Kitaplätze fehlen derzeit, die Tendenz steigend. Dass wir mehr Erzieherinnen und Erzieher brauchen, um diesen Bedarf zu decken, das ist seit Jahren klar. Aber seit Jahren passiert kaum etwas, um das Problem anzugehen. Und zwar nicht nur in Berlin. Deutschlandweit, überall fehlen die Erzieherinnen und Erzieher. Und es ist an der Zeit, dass die Politik dieses Problem endlich ernst nimmt und nicht nur debattiert, sondern etwas tut. Und dafür machen wir heute mit unserem Antrag einen Aufschlag. Erzieherin oder Erzieher, das ist sicher einer der schönsten Berufe, die es gibt, aber ich glaube auch einer der anstrengendsten. Es gibt eine Menge Leute, die diesen Beruf aus Überzeugung machen. Eine davon ist heute hier und wird gleich auch noch viel zu uns sprechen. Vielen Dank dafür. Ich möchte hier aber auch die Gelegenheit nutzen, einmal generell Danke zu sagen. Danke dafür, dass Sie mit so viel Geduld, Liebe und Einfühlungsvermögen sich täglich um unsere Kinder kümmern. Dass Sie, trösten, dass Sie trösten, helfen, mit Lachen, mit Weinen. Danke, dass Sie unseren Kindern so vieles zeigen. Und danke, dass Sie dann nicht genervt sind, wenn Sie dabei mit Tee übergossen werden oder gleich von oben bis unten vollgekotzt. Danke, dass Sie es uns als Eltern ermöglichen, unserer Arbeit nachzugehen, und zwar guten Gewissens, weil wir wissen, dass unsere Kinder gut aufgehoben sind. Danke, dass Sie unsere Kinder an die Hand nehmen dass sie ihnen so vieles zeigen und danke, dass sie auch uns Eltern dann noch an die Hand nehmen, sich Zeit nehmen für uns, wenn zwischen all dem Trubel Fragen sind, dass sie uns zur Seite stehen, diese Fragen zu beantworten und uns bei unserer Aufgabe diese wunderbaren und anstrengenden, diese süßen und verrotzten, diese lustigen oder auch mal vor Wut schreienden Kinder großzuziehen. Sie sind Bezugspersonen, sie sind Freund oder Freundin für die Kinder, aber oft genug eben auch für die Eltern. Vielen Dank für alles, was Sie für unsere Kinder leisten. Vielen Dank für alles, was Sie für uns als Eltern leisten. Und vielen Dank für alles, was Sie für diese Gesellschaft hier leisten. Aber ganz ehrlich, dieses Danke reicht nicht. Ich bin nicht bereit, den Menschen, die einen der wichtigsten Jobs in unserem, unserer Gesellschaft machen, weiterhin zu sagen, ein Kinderlachen entlohnt doch für alle. Mien. Denn es mag stimmen: Wertschätzung drückt sich nicht nur in Geld aus, aber eben auch. Und deshalb ist eine bessere Beziehung, Bezahlung für Erzieherinnen das A und O seit Jahren, wen auch immer man fragt, alle sagen, ja, die Erzieherinnen, die Erzieher, die müssen wir endlich besser bezahlen. Aber seit Jahren nur Lippenbekenntnisse. Und ich erwarte, dass das Land Berlin bei den kommenden Tarifverhandlungen entsprechend mit Nachdruck dafür kämpft, dass Erzieherinnen und Erzieher endlich wirklich besser bezahlt werden. Wenn sich darin alle einig sind, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum das so schwer sein soll. Lieber Matthias Kollatz-Ahn, bitte, du hast unsere volle Unterstützung dabei, hier in den Verhandlungen für die Erzieherinnen und Erzieher einzustehen. Aber für uns ist auch klar, ganz unabhängig davon, was die Tarifverhandlungen der Länder bringen, Berlin hat jetzt schon Möglichkeiten, Erzieherinnen und Erzieher besser zu bezahlen. Eingruppierung, Zulagen, was bei den Lehrerinnen geht, das muss doch auch bei den Erzieherinnen gehen. Und wir wollen, dass der Senat alle Möglichkeiten ausschöpft, dann das ist auch ein Zeichen für uns. Wir tun alles, was wir können. Und auch damit würden wir die Erzieherinnen endlich mehr wertschätzen. Erzieherinnenmangel gemindert werden kann, da muss noch mehr getan werden. Wir wollen auch die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher verbessern. Dass Erzieherinnen und Erzieher fast doppelt so oft an psychischen Erkrankungen wie beispielsweise Burnout leiden als andere Arbeitnehmerinnen, das ist doch kein Zufall. Das liegt daran, dass sie einen anstrengenden Beruf haben. Und entsprechend müssen wir Bedingungen schaffen, die hier entlasten. Wir brauchen so viele pädagogische Fachkräfte in den Kitas, dass alle ihren Job dort gut machen können. Und dafür müssen wir Menschen, die den Weg in diesen Beruf Ergreifen wollen, auch was ermöglichen. Und dazu gehört auch, es für alle finanzierbar zu machen. Es kann nicht sein, dass jemand, der diesen Beruf ergreifen will, es nicht machen kann, weil das Geld nicht reicht. Und deshalb wollen wir ein elternunabhängiges Landesausbildungsförderungsgesetz prüfen. Wir wollen, wir wollen zum anderen auch die Bevölkerungsgruppen, die bisher kaum in Kita vertreten sind, reinholen. Wir wollen da alle Potenziale nutzen. Das bedeutet vor allem Männer und Zugewanderte. Denn unsere gesellschaftliche Vielfalt, die muss sich doch endlich auch im Kita-Personal widerspiegeln. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Menschen, die nur einen Duldungsstatus haben, hier jetzt auch die Erzieher- oder Erzieherinnen-Ausbildung machen können. Wir sehen Mehrsprachigkeit als Chance und wir müssen Bedingungen schaffen, dass diese Chance genutzt werden kann. Für uns ist aber auch klar, Sprachförderung von klein auf ist ein zentraler Baustein für Chancengleichheit. Dass Erzieherinnen deshalb gut Deutsch sprechen können müssen, das ist essentiell. Und deshalb müssen wir zwar zum einen die Hürden abbauen, wir müssen aber auch zum anderen die Sprachkompetenzen fördern. Und dann natürlich die Männer. Männer in die Kitas. Ich finde es nicht tragbar, dass Kinder von klein auf vermittelt bekommen. Erziehung ist Frauensache. Aber wenn ein Mann Erzieher werden will, dann wird er heutzutage allzu oft noch belächelt. Oder die Leute wundern sich, was stimmt eigentlich mit dem? nicht mit dem. Damit müsste es doch so sein, dass alle begeistert schreien und aufjubeln, wenn jemand sich entscheidet für diesen Beruf. Und wir wollen deshalb eine Imagekampagne, die zeigt, Erzieher sein. Das ist ein total guter Beruf. Und Männer, kommt in die Kitas. Dass es, dass es allen gut tut, die gesellschaftliche Vielfalt in den Kitas wiederzuspiegeln, das wissen wir. Dass da aber auch noch dringender Handlungsbedarf ist, das hat die Debatte um diese Handreichung gezeigt. Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben. Ich finde es gut, dass es diese Broschüre gibt, denn sie gibt Erzieherinnen-Know-how an die Hand, wie sie mit gewissen Situationen umgehen können. Und ich finde es gut, wenn wir die Möglichkeit schaffen, dass Erzieherinnen und Erzieher sich da weiterbilden. Allerdings hat die Debatte um diese Broschüre doch vor allem auch eins gezeigt. Viele Kitas sind da längst viel, viel weiter. Wer da wirklich noch Bedarf hat, etwas zu lernen, das sind doch die Politiker, insbesondere im konservativen Parteienspektrum. Wer nicht mal in der Lage ist, zu unterscheiden, ob eine Broschüre dazu da ist, Fachpersonal vorzubilden oder Kindern an die Hand gegeben werden soll, um zu zeigen, wie toll schwul sein oder transgender ist, der hat doch vor allem eines bewiesen, dass er von der Materie keine, aber auch wirklich gar keine Ahnung hat und vielleicht besser selber noch mal in die Kita gehen sollte, um zu mal respektvollen Umgang mit allen Menschen zu lernen. Neben den fehlenden Erzieherinnen haben wir in Berlin hier tatsächlich auch ein echtes Platzproblem. Wir erwarten deshalb von den Bezirken, dass sie alle Möglichkeiten ausschöpfen, zum Beispiel bei städtebaulichen Verträgen. Aber da, wo das bereits passiert, da erwarten wir vom Senat dann auch weitere Unterstützung und nicht, dass die Verantwortung immer hin und her geschoben wird. Es kann nicht sein, dass jahrelang geschlafen wurde und die Schuld jetzt immer wieder auf die anderen geschoben wird. Und das alles auf dem Rücken der Eltern und Kinder. Das Land Berlin ist dafür zuständig, diesen Anspruch auf einen kita zu gewährleisten und wir erwarten vom Senat, dass er sich hier an Recht und Gesetz hält. Wir zeigen in unserem Antrag eine Palette an Möglichkeiten, was getan werden kann und muss. Aber ich sage hier eines ganz klar, Kitas zeitweise überzubelegen, das ist für uns keine Alternative. Eine Überbelegung, das ist doch ein erster Schritt zu deutlicher Qualitätsminderung. Unter Umständen gefährdet sowas sogar die Sicherheit der Kinder. Erzieherinnen und Erzieher werden dadurch nur noch mehr belastet. Und dass sie dann umso mehr krank werden und die Situation sich immer weiter verschärft, das kann man sich doch an drei Fingern ausrechnen. Wenn die Bezirke kreative Lösungen finden, um verzweifelte Eltern dann irgendwie zu retten, dann will ich, dass der Senat sie dabei unterstützt und nicht dagegen arbeitet. Ja, uns ist allen klar, dass ein Babysitter niemals die gute Arbeit einer Kita ersetzen kann. Aber es ist doch immer noch besser, als wenn Eltern nicht zurück in den Job können, insbesondere Mütter, weil sie nicht wissen, wohin mit ihrem Kind. Und ich finde es wirklich peinlich, dass Eltern erst klagen müssen, um ihren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz durchzusetzen. Und es ist peinlich, dass Eltern auf die Straße gehen müssen, um gegen diese massiven Missstände zu demonstrieren. Und dennoch ist es wichtig, dass Eltern jetzt den Mund aufmachen. Und deshalb werde ich am 27. Mai zur Demo am Brandenburger Tor gehen und ich hoffe, viele von euch kommen da auch. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen. Wir Berliner Grüne, wir stehen an der Seite der Kita-Kinder, wir stehen an der Seite der Erzieherinnen und an der Seite der Eltern. Wir wissen... Kitas sind Bildungseinrichtungen, die auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit einen enorm hohen Beitrag leisten. Und weil wir allen Kindern in dieser Stadt alle Chancen bieten wollen, werden wir keine Ruhe geben, bis nicht sichergestellt ist, dass jedes Kind den Kitaplatz, der ihm rechtlich zusteht, auch tatsächlich bekommt.